Peace Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht dir gut, denn heute zeige ich dir, wie du in GTA 5 Online deine Taschen füllen kannst. Und ja, bevor ich beginne, schau bei GetMyCode vorbei, da bekommst du günstige Cashcards mit dem Rabattcode Race50. Ja, genau, dann fangen wir gleich an. Ich, ich geht auf Jobs, was ich euch dringend jetzt empfehle. Macht diese Jobs, Überlebenskämpfe, ihr bekommt RP und Money ihr bekommt das zurzeit sehr viel und das bringt euch viel für Anfänger bringt das ist also ist einfach krass für Anfänger genau und wenn wir in diesem Video die 1k knacken dann wird es zu krass dann wird eine krass Verlosung es wird eine krass Verlosung am Laufen sein und dafür dazu mache ich noch ein extra Stream und ja fangen wir an wie geht auf Jobs? Jobs spielen von rox erstellt, ganz äh, nicht von rox erstellt, auf Digga, Ich vergesse das immer. Alles was ihr braucht natürlich ähm, der Link in der Beschreibung, sondern also mehr nicht. Und ja dann geht ihr auf diese Bahamas Mamas. Genau. Dann klickt ihr drauf. Ihr könnt es alleine starten oder mit Freunden. Das ist euch überlassen. Jetzt müssen wir warten, bis wir spawnen, also beim Job drinnen sind. So, dann warten wir erstmal. So, jetzt sind wir gespawnt, Leute. Äh, genau. Jetzt starten wir diesen geilen money off card job Genau. Jetzt, was ihr machen müsst, ihr müsst da stehen bleiben, dass die Frauen euch sehen. Sonst kommt ihr keine Welle weiter, glaube ich. Ich werde es mal jetzt... Erstmal probieren. Ihr spawnt hier genau. Hier spawnt ihr. Jetzt könnt ihr einfach rumgehen. Keine Ahnung was tun, was ihr halt wollt. Ähm, ihr müsst halt euren Stick infizieren, äh, infizieren Leute. Mein Deutsch ist da. Platzieren. Also dass euer Stick sich bewegt. Dass euer Charakter sich bewegt. Damit ihr nicht rausgekickt werdet. Bei, bei solchen Jobs werdet ihr nach 5 Minuten gekickt. Und das wollen wir ja nicht. So, ihr seht die Frau. Ihr könnt die leider nicht mit normalen Waffen abschießen, das geht leider nicht. Genau. Die sterben sowieso vor und alleine, ihr bekommt eh keinen Schaden, ihr müsst halt bleiben. Guckt, wie schnell das geht, Welle 1, easy peasy, Lemons squeezy. Überlebt, Kills insgesamt 0, aber trotzdem bekommen wir Geld. So. Ihr könnt halt jetzt hier rumgehen, keine Ahnung, ihr könnt schauen, was es da alles gibt gibt genau und leute wie gesagt ab 1k wird es zu krass so ihr könnt hier rumgehen weiß was ich machen ihr könnt durch diese stühle gehen finde ich auch ein bisschen komisch keine ahnung ist ein bisschen komisch dass man durch diese stühle hier gehen kann Okay, ihr seht hier gibt es halt Part, das ist halt ein Club. Genau. Jetzt könnt ihr eigentlich auch rausgehen. Ihr seht unten die Welle 2 geht nicht vorbei, obwohl wir drinnen sind. Wir müssen raus, damit die Welle 2 vorbeigeht Schaut. Ihr seht, wenn wir einmal rausgehen dann geht das. Ihr müsst draußen bleiben. Ihr müsst leider draußen bleiben, dann geht also sonst geht der nicht, wenn ihr drin seid. Ich versuche jetzt mal mit dieser Elektrowaffe die äh, zu killen. Wenn ihr die killt, bekommt ihr RP und natürlich mehr Geld. Wenn ihr abbricht, bevor ihr Welle 10 seid oder Welle 20, wo ihr, da, wo ihr halt das Geld dann bekommt, dann bekommt ihr das Geld nicht. Also bringt es euch auch nichts. Mal schauen und es geht sogar. Guckt, ihr bekommt sogar RP. Das ist einfach zu krass, ihr bekommt sogar RP, ihr könnt euren Stick eigentlich infizieren, infizieren, schon wieder, ich raste gleich aus, platzieren und dann könnt ihr die abschießen, ihr bekommt RP und Money sogar noch dazu. Das, Leute, für sowas, lasst ein Abo da. Ab 1k wird es zu krass, Leute, deswegen lasst jetzt ein Abo da, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich die IK jetzt schon knacken würde und ja. Ich habe es euch jetzt nur bis hierhin gezeigt. Äh, ihr könnt es halt jetzt weitermachen. Mal schauen, wie viel Geld ihr bekommt. Ich glaube schon, dass ihr so in zwei, wenn ihr Welle 10 habt, bekommt ihr, glaube ich, das Geld. Wenn ihr zweimal Welle 10 habt, habt ihr, glaube ich, schon 100.000 oder Welle 20. Keine Ahnung. Genau. Der Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung von diesem Mania afk job Und Dann würde ich mal sagen, haut rein. Ich bin's, euer RaceFitty. Dann würde ich mal sagen: lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.